Ja, servus meine lieben Freunde. Heute haben wir es endlich geschafft. Noch vor der Zeit haben wir das erste Crowdfunding für, die erste, für den ersten Prototypen des Kontos für das Gemeinwohl endlich abgeschlossen, erfolgreich abschließen können. Vielen herzlichen Dank an alle Spender. Einige haben ja von euch zwei oder sogar dreimal gespendet. Dafür sage ich nochmals herzlichen Dank. Ich selbst habe am Schluss auch nochmal 50 Euro dazugelegt um die Summe zusammenzubekommen und damit ist garantiert, dass wir auf jeden Fall Anfang Dezember mit der, BAP, mit der Plattform beginnen und ab 1. Jänner 2022 findet die erste bedingungslose, weltweit bedingungslose Überweisung statt. Damit werden wir auf jeden Fall Geschichte schreiben und werden dafür beitragen, dass das bedienungslose Grundeinkommen bald möglichst in vielen Ländern der Welt eingeführt werden wird. Ich freue mich schon wirklich sehr drauf und wie gesagt, sage nochmals herzlichen Dank auch an alle Unterstützer, die mich fast täglich unterstützen mit, mit ihrer Arbeit, mit ihren Tipps, mit ihrer finanziellen Unterstützung. Wunderbar, wir werden das schaffen, gemeinsam zum Grundeinkommen. Und ja, ich habe noch eine tolle Nachricht, wir werden nicht nur in drei Sprachen starten, wie geplant, also auf Englisch, Deutsch und Portugiesisch, sondern auch auf Spanisch und auf Russisch. Ja, vielen herzlichen Dank an die Freunde aus Russland und aus Spanien, die mir hier gleich geholfen haben und gleich Druck gemacht haben, ja, macht man diese Sprache auch noch? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und es wird auf jeden Fall schon bald auch aufgerufen werden, andere Sprachen einzubauen. Ich werde den Text dann auch publik machen, der benötigt wird. Und es gibt auch noch eine zusätzliche tolle Nachricht, ab Sonntag wird ein Countdown beginnen mit elf Informationsbildern. Also jeden Tag ein Informationsbild, um vorab Informationen der neuen Plattform, des neuen Systems bekannt zu machen. Also freut euch drauf, ab Sonntag gibt es jeden Tag ein Informationsbild von meiner Seite. Bis dahin, alles Gute, gesund bleiben und gemeinsam zum Grundeinkommen. Tschüss, Servus!